Hi und willkommen mein name ist Daniel P. die ah, hi. ich bin mittel mario master ich bin ein gastkommentator hallo warte mal stimmt halt nicht <lacht> <lacht> ah, ähm, wir haben gerade mario und die super saga komplett aufgenommen hat nur eine stunde oder so gedauert und naja es ist halt noch ziemlich früh ich bin noch hier ja, und jetzt bin ich halt dein gastkommentator hi. Ja. Ja, und wie es der Zufall will ist, Super Smash Bros Ultimate New Year. Ich habe noch keinen zweiten Controller, deswegen können wir leider nicht zu zweit spielen, deswegen... Aber, wenn ihr natürlich wollt, dann, dass der Danilo und ich uns mal so also ordentlich online auf die Fresse hauen, und sagt Bescheid, wir machen das sowieso. Ja, nur im Moment geht es noch nicht. Nein. <lacht> hab ich habe noch keinen Controller ab, ich habe nur die beiden Joypads. Cons, Joy Cons, okay. Ja. <lacht> Alles klar. <lacht> Joyboys. Oh, Joyboys? Das ist ein schmutziges Wort. Das klingt ziemlich schmutzig. Ja, wir gucken mal, was wir hier machen. Hier Ich drücke mal weg. Ja, jetzt mal habe ich ja Abenteuer muss gemacht, sechs Parts oder so. Und guck mal, was es hier noch so zu tun gibt. Ne? Ja, ja, wie man spielt, man den klassischen Modus. Ja, soll ich machen? Alles ja. klar. mir ist eigentlich egal, also. was ich mache. Also, bis jetzt glaube ich zwölf Charaktere und ich habe noch kein einziges Mal hier Link gespielt. Deswegen machen wir mal einen Link. Jede. Jeder Charakter hat, hat auch eine kleine Route. Ja, zum Beispiel hier ein Schwertband. Jede, jede Finsternis. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Und mein ähm. erster Charakter war natürlich Mario. Mein Main, So. Boom. dann mal los. Wähle aus, mit welchem Schwierigkeitsgrad du anfangen möchtest. Je höher du, du spielst, desto mehr enthüllt sich vom Wandbild. Aber ich kann noch gar nicht höher. Du kannst auch nur bis 5,5,0 starten ja dann machen wir das mal ich nehme an das ist genau wie ein alten also das runter geht wenn ich einmal freck ne? ja, ja wir mal mal ist das äh, starte einfach ganz normal okay okay deine ersten Gegner sind oh der finstere Pit zuerst oh Dark Pit bomben null wie gekonnt hat ich schaff's nie zu kontern, das habe ich nie. Wow, sie ist jetzt runtergefallen. Ey. Komm, komm. Sieht gar nicht mehr aus dem Rücken. Ach ja, die muss man entzünden, ne? Ach wirklich? Ja. Ich habe Breath of the White nicht gespielt. Nee, meine ja. Freunde, habe ich nicht. Ja auch nicht, aber ich habe irgendwie meinen so einen Trailer gesehen. Oh, da geht der finstere Verdammt. <lacht> Okay, Runde 2. Schon... extra Kasse, da die Stufe wird erhöht und jetzt geht es weiter. habe schon ganz Tag gewundert, warum gehen meine oh Ridley, oh Ridley, warum gehen meine Bomben die ganze Zeit nicht in die Luft? Alter, warum ist Ridley so groß? Ah ja, genau, weil er so groß ist. Er passt nicht in dieses Spiel, deswegen wurde er nicht reingepackt. Original. Das habe ich auch so oft äh, auf den Kommentaren angesehen von anderen YouTubern. Oh ich spiele mich mal ein Charakter, mit dem ich wieder viel besser bin. Wenn ne? okay. man mit pac letztes Mal versucht ey. Ja, und lass das voll auf die Fresse bekommen, das ging schon mal besser. Boom. Da jeder fliegen, hast also du gut gemacht? Ja, finde ich auch. Wenn irgendwie tausendmal besser als ich gestern gespielt habe, Lol. <lacht> muss ja mal ansehen. Das ey. war extra klasse. 0,6. Deine nächsten Gegner sind oh, Bayonetta. Bayonetta aber ich hatte gegen ihr im Abenteuer so einen heftigen Kampf gehabt verdammt ja. das war echt das war echt nicht feierlich da fußball alter wie hand Außer... wie hand wenn ich gut unendlich hier aufladen kann ja nee das geht nicht ganz du kannst es ganz nur etwas länger halten Ja, war ja schon fast unendlich. Nein, es ist nicht unendlich, hier habe ich schon versucht. Es gibt äh, im Abenteuer-Modus äh, eine, eine Fähigkeit, wo man das machen kannst. Boom. Boom. Oh, smashball! Ich traue den Dinger nicht mehr so. Ich habe die letzten zwei, oh. dreimal angegriffen. Ich habe vorher verfressen gekriegt. Hm. Ah, bei mir ist auch schon mal so einer explodiert. Woher kennt man das überhaupt? Ich weiß nicht. Oh nein! extra oh, Hast du gut gemacht. Was verhindert dass sie ihren Ultra Smash einsetzt. Ich habe meinen falschen bei im Dings gesehen in im das habe ich auch. Nee, im äh, in Trailer irgendwann mal, aber ich nee. weiß nicht mehr, was der Unterschied war wegen den normalen mit oh. dem normalen. Oh, dunkle Samus. Ja, uh. uh. oh. habe ich sogar als Charakter schon, habe ich schon freigeschaltet. Da durfte ich natürlich als Samus gegen die dunkle Samus antreten, habe im, habe im klassischen muss volle Möhre auf die Fresse von ihr bekommen. Aber dann, äh, in, bei der Herausforderung, habe ich sie ganz leicht geschlagen. Boom. What? What? wie? Abgewehrt. Komm her. Nein. Du hast ein Schwert, ich habe auch ein Schwert. Komm her, wir kämpfen. <lacht> ich fordere dich heraus. Das muss jetzt klassisch ausgefochten werden. Was wie, Metal? Ich bin hier der einzige Metal hier. Im Metal Link Master. Boom was wir oh. oh, ich kriege einen charakter oder so okay extra klasse plus 0,8 ich gut am wenigstens aufsteigt in der 5 oh gegen gendorf was oh, ich habe sogar verstärkung Meine, oh, sehr, sie, sie sieht voll cute aus ja ich bin es auch viel besser ey. irgendwie vorher sah die aus wie eine bitch irgendwie <lacht> Das tut mir irgendwie weh weil ich ja, eigentlich auch so ein bisschen Mähne. Boom. sieht aus wie Bitch. Boah, ein, boah, ein ja, Gendorf. die sah voll unfreundlich irgendwie aus. Ja, das, das, das stimmt sogar. Aber Gendorf hier hat, hat, hat tatsächlich ein anderes Moveset. Ja. Weil der hat halt nicht, nicht mehr so ganz klassisch äh, die Captain Falcon äh, Moves drauf. Sondern greift jetzt halt mit seinen Smash-Angriffen halt auch äh, mit dem äh, Schwert an. Hast du gesehen? Ja. ja hat ein Schwert rausgeholt. Ich habe gerade gemerkt, ich habe keine Kette mehr. Wie, du hast keine Kette mehr? Jetzt ja, ist Reifen. Oh, du hast keinen Enterhaken mehr. Aua. Alter. in bin Main Linkman, geht so nicht. Link ohne enter haken ja. irgendwie nie möglich, ey. Ui, ui, ui. Ui. Oh, Verdammt. Rally, Rally, das die 3DS-Version davon. Habe ich den von hier aus Komm. Oh. Nein! Oh nein! Du hast meine Ische kaputt gehauen. Na, warte, komm hier. Verdammt. Da muss, da muss ich mich noch dran gewöhnen, dass die so jetzt extra... Alter. Ah, ich wollte... Das sieht jetzt... Boah. Haltet mich für verrückt, sie Aber dieser obere, um das Meter von Gendon, es sieht einfach einfach haargenau aus wie der von Ike. Ja? Ja, finde ich zumindest. Oh, Stufe 8,3. Und jetzt kommt... Oh, das ist Link. Das ist Dark Link könnt ihr wagen es kann nur eingehen äh. weil ich hatte nämlich am anfang nämlich meinen ersten kampf gegen äh, also mit mario am ende hatte ich dann halt als, äh, als endgegner natürlich wen Bowser. Ja. ja. und was kam danach aber ich bin auf die fresse von dem das auf 8,3 was, was hast du denn erwartet Wisse er sich wie, wie erst nur 20 jahre sich schaden Boom. ist eigentlich schon praktisch ah, das ist so. ja meine bombe gegen seine bombe geworfen <lacht> uh. ah, die tun voll perfekte konter machen äh, schutz ich, ich, ich kann das gar nicht glaube ich richtig abteilen als irgendwie was da und street fighter und so war glaube ich Boah, kein wunder da, dass er das reingemacht wurde so meine bombe Nö. Wessen Bombe ist das? Egal. Du... Du blieb wie... Oh nein, nein, nein, nein, geh weg damit. Pokobal. Nein. E Super. Oh, süßes Eboli. Komm mal, Eboli. Geh weg. Ist das meine Bombe? Nein, das ist meine Bombe. Das ist so verwirrend. Ist das meine Bombe? Nein. Ich ein Nein, das oh hat er seine gezündet. Ah. Oh nein. Ja, besser. Du kannst es Gold einsetzen, also dadurch verlierst du dann auch an, die, an der Stufe oder du setzt ein Ticket ein und kannst von derselben Stufe aus weiterkämpfen. Ah, so funktioniert okay. ja, okay. Ich beginne sogar im gleichkampf Ja, das buch Stoppe den. Hm. Hm. Irgendwas. Oh. Oh, ah. oh, Der der Sheriff. Dum, dum, dum, dum. Oh, sehr gut. Lol. Es kann es kann nur, es kann nur einen, einen wilden Westen geben. Es war irgendwo 12 Uhr mittags irgendwo ja, irgendwo da draußen ist sicher 12 vormittags. Das 0,3 Stufe 7,9 hey, Bonus Spiel muss so. ich ja machen. Ein schwarzes Loch verfolgt dich durch ein fremdes Land vier nach rechts, um nicht verschluckt zu werden. Alles klar, nee. Run bitch und nimm auch noch ein bisschen Gold mit. Was hat das hier? kaputt machen aber warte nicht zu lange ich meine das schwarze loch ist hinter dir her also ich habe in diesem bonus spiel Aua. noch nie verloren weil es ist es ist relativ leicht und vor allen dingen es ist es immer dasselbe ich habe noch nicht kaputt äh. oh, ich ja schon näher kommen sonst rennen verdammt Run. Okay. Oh, ich komme nicht durch das oh. kommt es kommt näher und du hast es geschafft. Tschüss! Und tschüss! Oh, so viele Punkte! geschafft, geschafft. Dann fliegen ein einen aus schwarzes Loch rein. <lacht> genau! <lacht> okay, final battle basis. Es ist oh. What? Oh. So, äh... alter! Alter! Ich hatte ich hatte so einen ähnlichen Kampf gehabt gegen, äh, gegen Giga Bowser. Aber dann muss ich am Anfang erst noch gegen bowser kämpfen. Nimm das, das macht gar nichts gegen den. Ich ich nur, nur Schwert gegen ihn einsetzen. Oder? Äh. Okay. Äh. Alter. Er hat irgendwo einen Schwachpunkt, ein bestimmt Schwanz oder so, so am Leuchten. Hallo? Hey, der cheatet! Hilfe! Alter. Äh ein Gesicht. Äh. Äh, ich weiß irgendwie nicht, was ich machen muss hier gegen den. Oder? Oder nimmt er doch die ganze Schaden? Nee, er nimmt keinen Schaden. Jetzt. Der Schwanz. 40. Es ist der Schwanz. Oh, es ist stand. Da waren. Alter, warte. Wir sind die Bomben gut. na verdammt. Wenn meine Bombe so hinter ihm zünden, ey. ja. So. ja, noch mal vorbei und jetzt. Komm her, komm her, komm her. Oh, Jetzt bis du erst mal einkommen, ey. doch mal mir vorbei. Verdammt, er tut meine Bombe schubsen. Er hat deine Bombe geschubst. Was umdrehen. Oh, oh Gott, oh. Angriff, mich vorhin erlegt hat. Also, ich krieg die Bomben nicht an denen. Äh. Alter Geh weg es dann. das ist eine chance mal warum geht da nicht bisschen... wie, wie ich auch keine oben smash was wie keine oben smash wie klappt er gerade nicht bei meinem controller Alter. oh mein gott äh. Äh, lass mich doch nach hinten ich komme gar nicht an dem vorbei oh. Alter. Vor allem, er hat zwei Schwerter, du hast nur eins. Ja, aber mein ist das Meisterschwert? Ich weiß, aber er hat immerhin zwei Schwerter. Oh, warte. Oh, nein. Nein. Fitter, ich komme nicht vorbei. So jetzt da, yes. ah. nein. Oh nein. Ist der angriff. Oh. <lacht> komm, mach ihn fertig! Oh, dann mach mich noch mal. Alter, da ja, kommt nein, warum nicht? Ich komme auch nicht an dem vorbei. Ey. Oh oh. Der hat schon mal gemacht. Nee. Ja, gut. Alter. Oh. Äh. Alter. Nee. Nein. <lacht> ich komme an diesen fetten Typen nicht vorbei. Ich komme nicht an diesen fetten typen vorbei. Guck mal, wir vorbei. So. Oh. So. Alter! Los geht's. Lebt mich! Ich glaube, das hatte gerade gesagt. Ja. Ähm, was denn? ja. Du hast es geschafft. War, Gut gemacht. man war jetzt 6,3, 6,7 irgendwie so. Äh, 6,5. Und? Gehen noch weiter. 7,1, das ist dein Bild. Oh. Bin sogar da drauf. Guck mal links. Ja, links. Sehr gut. Ich habe schon ein bisschen neun geschafft. Aber, aber mit Donkey Kong, nicht mit Mario. Kann man nur mit fünf starten. Ja. Oh. Jetzt immer wieder drücken. immer wieder drücken. Alles kaputt machen. Oh. 1,5 Millionen Punkte um fünf um tolle Geschenke zu bekommen. Oh. Oh, ah. Yeah. Ja verfehlen, ne? <lacht> Das ist tatsächlich möglich, was zu verfehlen. Oh, geht kaputt. Ich kann aufladen, glaube ich. Ja. Oh. Oh, nimmt das, mache das Spiel? Ja, nimmt das. Wir schießen euch und wir schießen einfach auf euch. Weil wir haben ein Teleskop bei uns. Oh. Ja, Tod und Verwüstung. Nimm das HDK samomoto Und wie auch immer ihr alle heißt. Nimm das Performance. Ja. Nimm das Soundmanagement. Ist das, äh, Roy Horikawa. Rui lang Langon. Wondi Katie okay. Sargion. Also sind das für Namen, hallo? Nimm. Masafumi Mima. Ja, nimm das. Rai Ichikawa. Rai Ichikawa. Der gute Jetzt. Liu Yang. Er war ein YouTuber, irgendwie. Er hat sich so sehr irgendwie über, äh, war ein Mega Man aufgeregt. Da hat er irgendwie gewartet, bis irgendwie in den Crates, da steht da immer, wer den gemacht hat und so. Damit er sich darüber beschweren kann. <lacht> da hat er so, da hat er bei die Crates irgendwie so angehalten, so, boah, den schreibe ich mir jetzt die Scheißadresse auf. <lacht> da, hat ihn, da hat er irgendwie auf den seine Facebook-Page irgendwie so hingeschrieben. <lacht> also so, Du Arschloch. Hat er hat den gegoogelt. Was? Die dumme Fa die dumme Sau hat Facebook. Er <lacht> <lacht> ist irgendwie so ein Klassiker. Ey. <lacht> Ja, genau, du solltest nicht getroffen werden. Dann kannst du für eine Weile nicht schießen. Ja, habe ich schon gemerkt. Den Morris sieht man auch schon am Ende, mit welchem Charakter man hat geschafft hat. Äh, ja, weil beim 3DS-Version, glaube ich, da sieht man nur die Punktzahl. Und ähm, also na, du siehst es gleich äh, Wenn du boah, kann ich reden. Du wirst gleich eine Medaille sehen, das heißt, dass du es geschafft hast. Okay, weil das hat mich immer verwirrt, immer, weil wenn da Punkte stehen heißt das halt nicht unbedingt, dass du das mal geschafft hast, ne? Ja. Das ist ja halt nur bei dem Versuch oder so. Ja, genau. Deswegen habe ich hat mich dann immer verwirrt, mit wem ich das schon wirklich geschafft habe. Wieso? Am Namco, am Wie Nintendo. Bandai Namco stimmt da, ja? heißen wir ja jetzt. Der Pac-Man, hier rein, Glückwunsch. Das ist cool. Endergebnis! Endergebnis! vom 5, Link. Hast du hast einen Kämpfergeist bekommen. Ah. Und Geist. Und Zeugs. Zeugs! Geil! Ich mag Zeugs! Und ein Lied habe ich bekommen. Yell Dead Cell. Ah, aus Metal Gear Solid ist das. Baba, wer ist das? Äh... Ich glaube, es ist ein... Ich meine, es ist ein FCO-Charakter. Oh! Hallöchen! Oh, King K. rule Überhaupt der gut ist, der stark ist. Was? Das ist ein Move aus Donkey Kong Country 3. Nee, ja, guck mal hier. Huh. Das ist mein normaler Angriff. Ist das stimmt ja, wenn Link keine äh, HP Na verloren hat, ja. dann kann er ja mit seinem Schwert schießen, ne? Na Ja, genau, Schwertstrahl. Kommst du mal her? <lacht> Ich bin King K. Ja, Das kann ich wahrscheinlich nicht mehr schießen, ne? nee. hm, nee. nee. Wie Krone werfen? Hm. Aber zum werfen. Da ist sogar zum werfen gedacht. Hallo. Was du ja eigentlich. Hm. Hast du ihn schon? Nee, ich habe ihn noch nicht. Aber ich habe den Inkling schon. Und Fuego habe ich auch schon. inklingen ja, den Inkling hätte ich auch gerne. Aber sie sind echt komisch zu spielen. Naja. Ja. ja. Oh, oh, Hast du deine Augen gesehen? Ja. <lacht> warum ist das eigentlich so? wahrscheinlich, ja, weil man da zu wenig Schlaf hatte. Okay. Ich meine, in Deukung 64 sieht das noch schlimmer aus. Und noch eine Menge Zeug. Ticket. Ticket. war Und Gold. Gold. <lacht> oh, Paulina. <lacht> Bis sie gegangen. Drei oder höher und das hier ne. Erzielen den Quest spielt 1,4 Millionen Punkte. Nen Klingen. habe ich auch schon. Klassischen muss erstmal Mal gemeistert. Sehr gut. Ha. Äh, müsstest... ah, da, da siehst es. Okay Gott sei Dank. So wir noch einmal, es war 20 Minuten, aber was soll es ne? Machen machen wir jetzt mal Schluss und dann im nächsten Part es noch einen neuen. Machen ja. wir doch Schluss okay. Ja machen, machen wir Schluss und dann machen wir im nächsten Part noch einen anderen Charakter. Ja, alles klar. Bis dann. Ciao. Bye-bye. Sei ruhig, stu